Und herzlich willkommen hier zur Abschlusspräsentation von Jugendhack in Köln Remote 2021, heute live aus Köln-Müngersdorf. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe gesehen, es sind auch schon ein paar im Chat angekommen. Darüber freuen wir uns sehr. Ganz genau. Ähm, bevor es gleich losgeht, ich weiß, ihr seid alle hier anwesend, um die ganz tollen Projekte zu sehen, die an diesem Wochenende entstanden sind. Bevor es aber wirklich losgeht, wollen wir noch mal die Chance nutzen und euch ein, ein wenig darüber aufklären, was Jugendtech denn überhaupt ist, liebe Caro. Oh, was ist denn Jugendhackt? Dazu haben wir eine tolle äh, Präsentationsfolie vorbereitet. Und zwar ist Jugendhackt ein Programm für junge Menschen, die, ihre, mit, die mit ihren technischen Fähigkeiten die Welt verbessern wollen. Äh, dabei haben wir jährlich das Motto mit Coach, die Welt verbessern. Ganz genau. Und weil es natürlich ähm, uns total wichtig ist, den unterschiedlichen Ansprüchen der und Bedürfnisse der Jugendlichen ähm, entgegenzukommen oder auch gerecht zu werden, gibt es auch drei verschiedene Angebote bei Jugendhackt. Zum einen die Hackathon-Events, also sowas wie wir am Wochenende durchgeführt haben, ähm, wo man ein ganzes Wochenende zusammensitzt und tüftelt, werkelt und am Ende, sowas wie heute, diese große Abschlusspräsentation, die Projekte zeigt, die an diesem Wochenende entstanden sind. Das andere, was es noch gibt, sind die regionalen Labs. Da wird in Werkstätten in äh, ja, regelmäßigerem Austausch ähm, an ja, Kleinprojekten gearbeitet, sich mit Gleichgesinnten ausgetauscht. Und das dritte Angebot, was es bei Jugendhack gibt, sind die internationalen Austausche, die ja leider derzeit nicht möglich sind. Aber wir sind uns sicher, dass es ganz bald wieder möglich sein wird, sich mit unterschiedlichen Kulturen und Leuten zu vernetzen. Genau. Äh, die Hackathon-Events, das, was wir dieses Wochenende durchgeführt haben, finden seit 2013 statt. Und zwar wurden die ins Leben gerufen von Mediale Pfade und der Open Knowledge Foundation. Ähm, wie ihr seht auf der, auf der Folie ist die Community über die letzten Jahre sehr gewachsen. Ähm, wir haben inzwischen über zehn Events im deutschsprachigen Raum. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz. Ähm, und wenn sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das sehr gerne tun und zwar können Sie äh, beitreten, äh, dem Jugendhack Freundeskreis zu erreichen unter der Adresse freundeskreis.jugendhack.org. Das ist auch die Anlaufstelle, äh, wenn Sie zum Beispiel mit Ihrer Firma etc. Sponsoring-Partner werden möchten. Man merkt also, ein Besuch lohnt sich. Ähm, jetzt, wo wir hier gerade alle zusammen sind, wollen wir auch die Chance nutzen, nochmal unsere Kollegin vom, Hello World, vom Projekt Hello World vorzustellen. Denn unter normalen Umständen, wenn wir normalerweise, wären wir ja am Tor 28 in Köln, wenn wir uns vor Ort zusammen getroffen hätten, dann würde es auch das Angebot Hello World dort geben. Denn das richtet sich an EinsteigerInnen. Und an dieser Stelle sind wir uns sicher, dass bestimmt auch das ein oder andere Geschwisterkind uns gerade zuguckt. Ähm, deswegen möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass da auch ein ferien geplant ist, wo man sich noch anmelden kann. Also schaut gerne auf der Homepage www.helloworld.org vorbei und vielleicht habt ihr ja Lust drauf, ähm, da einfach mal reinzuschauen und tatsächlich auch bei dem Feriencamp dabei zu sein. Genau. Ähm, genau. Ein Wochenende lang gemeinsam Co und Tüffeln diskutieren, das haben wir äh, dieses Wochenende und noch an, an einem Vorabtermin, an einem Samstag, äh, getan. Dabei sind äh, letztendlich fünf wahnsinnig spannende Projekte entstanden. Insgesamt waren wir hier 22 Teilnehmende, äh, diese wurden unterstützt von 13 ehrenamtlichen Mentorinnen und äh, uns sieben orga -Kräften. Ähm, gespickt war das Ganze auch noch von Input-Vorträgen, damit äh, auch das Gehör noch ein bisschen, bisschen weiter äh, geschult werden konnte von Expertinnen zum Beispiel äh, zum Thema Git oder Open Data. Ähm, wir sind eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir es geschafft haben, das Gemeinschaftsgefühl auch online rüberzubringen. Dazu auf jeden erzählen Fall. wir aber zwischendurch immer mal noch so ein paar kleine Anekdoten. Ähm, ja, auf jeden Fall war es sehr schön. Ja, ich glaube, das können wir schon mal festhalten. Als kleinen Einblick für euch da draußen wollten wir nur noch mal festhalten, dass es auch ein Motto dieses Jahr wieder gab. Und zwar stand Jugendhack dieses Jahr unter dem Motto Was kommt danach? Ähm, ich glaube, wir können soweit sagen, dass äh, nicht nur bei den Jugendlichen, sondern dass es gilt für alle Menschen, die vielleicht, wahrscheinlich auch gerade zuhören, ähm, das Jahr besonders aufregend war, vielleicht auch vieles auf den Kopf gestellt hat. Und genau das sollte dieses Jahr ähm, thematisiert. Werden. Also wir wollten eine Plattform bieten, um sich darüber auszutauschen, wie denn das danach aussehen könnte, wie vielleicht auch das neue normal aussehen könnte. Ähm, wir sind uns sicher, dass so eine Krise immer auch als Chance verstanden werden kann, dass vieles in Bewegung gesetzt wird und genau darum ging es dieses Jahr. Was genau die Jugendlichen entwickelt haben, darum geht es gleich, ähm, das bestimmen sie erstens auch selbst. Also die konnten beim Brainstorming ganz alleine entscheiden, womit sie sich thematisch auseinandersetzen möchten. Ähm, womit genau, das erfahrt ihr gleich, denn zuerst wollen wir einmal Danke sagen, liebe Caro, oder? Genau, das ist auch einer meiner liebsten Parts, neben der Präsentation der Jugendlichen natürlich. Ähm, und zwar sagen wir Danke als erstes unserem fantastischen Orga-Team, welches hier mit uns zusammensitzt, äh, das da wären. Caro K., Laura H., Vanessa, Kokung, Saskia, Ben und natürlich dir, liebe Laura. Dafür extra im Chat gerne nochmal einen ganz besonderen Applaus, denn die Laura hat das dieses Jahr das erste Mal als Hauptorga durchgeführt und da bin ich ganz besonders stolz drauf. Vielen lieben Dank an auch Caro, meine Danke. ganz persönliche <lacht> Mentor, äh, Mentorin kann oh. man an dieser Stelle sagen. Auch ganz herzlichen Dank an dich. Ähm, und natürlich auch meinerseits noch mal das Danke an die Mentorinnen und dass das Ganze hier gar nicht möglich wäre. Genau, denn die Mentis, die sind das Kernstück auch mit von unseren Hackathon-Events. Ähm, deswegen ein großes, großes Danke auch noch mal in Chat äh, von euch hoffentlich auch an die Mentorinnen. Caro, Christian, David, Gabriel, Heiko, Jana, Julia, Marcel, Matze, Nils, Timo, Yuki und Hanno. Also eine ganze, ganze Menge. Vielen herzlichen Dank. Genau. Und ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken auch bei den Teilnehmenden, denn ohne euch wäre Jugend Heck nicht das, was es ist. Und an dieser Stelle können wir euch schon mal versprechen, ihr seht gleich ganz tolle Projekte, wo ich jetzt schon mal anmerken möchte, dass wir von der Orga, vom gesamten Team und ich spreche sicherlich auch für die MentorInnen unglaublich stolz darauf sind, was ihr geschafft und auch er schafft habt. Also auch ein ganz dicker Applaus an dieser Stelle schon mal von uns an euch ähm, als kleiner Support, dass ihr jetzt gleich weitermachen dürft. Vorher möchte ich aber noch mal sagen, dass wir uns natürlich auch ganz Ganz herzlich bedanken möchten an unseren regionalen Partner vor Ort, in dem Fall der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW, ähm, unserem Kooperationspartner der Stadt Köln, unserem Förderer, dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW und auch noch mal ein ganz herzliches Dankeschön an unseren Sponsoring-Partner, Adesso True Solutions GmbH, die uns auch dieses Jahr mit unseren Care-Paketen das ein oder andere Goodie zur Verfügung gestellt haben. Und ich glaube, von unserer Seite war es das nämlich auch schon. Wir wollen euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir sind uns sicher, ihr freut euch ganz genauso wie wir. Wir wünschen allen Teilnehmenden jetzt ganz viel Spaß, viel Erfolg und ähm ja, ich kündige die erste Gruppe an, würde ich sagen. Und zwar macht den Anfang die Gruppe Multi Galaxy, bestehend aus Friedrich, Jana, Alexi, Moritz, Lisa, Ines, Lukas, Hanno und Fabio. Unterstützt wurden sie von ihren MentorInnen Marcel, David, Timo und Gabriel. Viel Spaß.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 Geplant waren vielleicht auch noch mehrere Welten und natürlich die Vergrößerung der bis jetzt vorhandenen, vorhandenen Maps, da wir auch gesagt haben, dass das erst ein kleiner Teil ist. Und hier sieht man auch, wie groß die eigentlich hätte werden sollen. Bis jetzt ist nur der Lieder eingekreifte Bereich umgesetzt und wir wollten die halt noch erweitern, damit der Spieler noch mehr Platz zum Erkunden hat. Jetzt noch ein paar Danksagungen, ähm, halt einmal an die Mentorinnen, Marcel, äh, Timo, David und Gabriel, die uns halt unterstützt haben, wenn wir Probleme hatten. Und auch an die Leute, die die Daten und Technologien, die wir benutzt haben, äh, frei äh, gestellt haben. Äh, und danke für eure Aufmerksamkeit. Super, vielen Dank äh, für diesen tollen Prototypen. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr stolz auf euch sein. Ja, Wahnsinn, wie viel so viel, äh, wie viel geschafft werden kann. Ja, an ich bin einem auch ganz so aus dem Häuschen. Äh, Tag. Sehr toll. Ja, während sich jetzt. Äh, im Chat die Gruppe, die nächste Gruppe fertig macht, darf ich euch noch kurz ein wenig was äh, erzählen für den Übergang. Und zwar hat es die Gruppe gerade auch schon ein wenig gespoilert. Ähm, wir haben dieses Jahr äh, Jugendhackt in Köln äh, in einer Online-Location äh, stattfinden lassen. Und zwar einer 2D-Welt auf Work Adventure, die mit eigenen Avataren erkundbar war. Das hat uns Orgas und auch den Teilnehmenden und Mentorinnen eine Menge Linkklickerei klickerei erspart, denn die hat eine Verknüpfung mit Jitsi-Räumen. Das heißt, wenn ich das heißt, wenn ich in dieser Welt rumlaufe und einen bestimmten Bereich betrete, dann kann ich die Leertaste drücken und sofort öffnet sich ein Jitsi-Raum. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Das ist mega cool, weil einfach, wenn man dann, ihr müsst euch das so vorstellen, das war so ein ganzes Raumschiff mit ganz vielen unterschiedlichen Räumen. Also wir hatten eine Bühne, wo dann auch immer die gemeinsamen Aktivitäten stattgefunden haben. Wir hatten die Gruppenräume und wenn man sich auf dem Flur begegnet ist, so wie sonst auch, konnte man einfach quatschen. Ja, das war richtig toll. Ähm, die Pixelblöcke, die äh, in dieser Welt äh, benutzt wurden, die sind übrigens von Hanno. Deswegen danke auch nochmal dafür. Vielen lieben Dank. Und äh, weiter geht's auch direkt. Wir haben gerade von der Regie das Signal bekommen. Äh, und zwar mit der Gruppe Safe Space Surfing. Die unterstützt wurden von den Mentorinnen Heiko und Hanno, den wir gerade erwähnt haben. <lacht> Viel Spaß.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 Ja, Vielen lieben Dank an die Gruppe Safe Space Surfing, Wow, ein ähm, sehr wertvolles Projekt äh, unserer Meinung nach. Da haben wir schon äh, viel auch so drüber gesprochen, ähm, wie klasse das doch ist, wenn man in der, wenn man solche Erfahrungen irgendwie mitgekriegt hat, daraus jetzt auch so ein tolles Projekt entstehen zu lassen. Hätten an wir auf Wochenende. jeden Fall gebrauchen können während der <lacht> Pandemie. Ja, das stimmt. Ähm, in der Zeit, wo sich jetzt die nächste Gruppe fertig macht, wollen wir euch noch mal ein wenig davon erzählen, was wir denn in den angesprochenen Care-Paketen verschickt haben. Ähm, es ist natürlich so, dass online, ja, es nicht ganz so einfach ist, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln und auch ein Gefühl von Community irgendwie zu erzeugen. Aus diesem Grund haben wir extra Pakete losgeschickt. Äh, wir nennen sie liebevoll Alpaka-Post, ähm, die sich äh, vor anderthalb Wochen auf den Weg gemacht haben zu unseren Teilnehmenden und natürlich auch MentorInnen. Und ähm, dieses Paket war gefüllt mit Mate zum Beispiel, mit Snacks, ähm, mit so einer Gummibärchenpizza, weil wir normalerweise, wenn, das, wenn die Veranstaltung analog stattfindet, Freitagabends immer Pizza bestellen. Wir hatten ganz viele verschiedene Sticker. Ähm, wir hatten natürlich auch das eben angesprochene Sponsoring-Merch reingetan, worüber sich sehr gefreut wurde. Also es gab eine Teekaraffe äh, da hatten wir natürlich passenderweise auch noch Tee reingetan. Äh, es gab für jeden Teilnehmenden diese ist ja auch ein Alpaka-Shirt, nicht das, was wir anhaben. Das gab es für die MentorInnen in diesem Jahr. Ähm, und zusätzlich noch kleine Rätsel und ein kleines Highlight, ähm, eine Hardware-Bastel-Zusammenstellung. Äh, ja, an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an unseren Kollegen Chris, der sich da sehr viel Zeit genommen hat, um euch diese Pakete zusammenzustellen. Und auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Vanessa und Laura, die mit euch gemeinsam äh, entweder die Bastelstunde äh, da durchgeführt haben am Samstag über, Twi äh, über Twitch, sage ich schon, <lacht> über Work Adventure, ähm, aber auch die Anleitung für diejenigen zusammengefasst haben, die nicht an der Bühne bei dem Event teilgenommen haben. Ich kriege gerade die Anweisung, dass die nächste Gruppe bereit ist und ich freue euch vorzustellen zu dürfen, die Gruppe Alpaka Chat, bestehend aus Konrad, Felix, Luis, Beppo und unterstützt von den MentorInnen Julia, Jana und Nils. Viel Spaß! Hallo, wir sind die Gruppe Alpaca Chat, bestehend aus Konrad, Felix, Luis und Beppo. Und wir haben eine kleine Chat-App ermöglicht. Und da sind uns folgende Probleme am Anfang äh, begegnet. Zum Teil bei aktuellen Chat-Services haben wir eine kleine Auswahl erstellt und haben uns aufgeschrieben, was uns da nicht so gut gefällt. Bei WhatsApp ist es das zentrale System, was dabei schlecht ist. Das bedeutet, wenn der zentrale Server, der von WhatsApp eben auch betrieben wird, ausfällt, dass es eben dann nicht mehr möglich ist, irgendwelche Nachrichten zu schreiben. Und das ist natürlich sehr schlecht, wenn viele Leute darauf angewiesen sind und gibt dann WhatsApp und den Besitzern sehr viel Macht über ähm, den Chatdienst. Genau. Außerdem hat uns dabei gestört der kontakt -Upload, Das heißt, dass die Handynummern eben zwangsläufig, um den Dienst einigermaßen gut zu benutzen, hochgeladen werden müssen. Das ist insofern schlecht, indem Facebook eben regelmäßig größere Datenleaks ähm, erfahren hat und da mh, die Daten nicht wirklich sicher sind. Dann scheint Signal eigentlich eine bessere Alternative zu sein. Da ist aber auch ein zentrales Hosting-System gewählt worden und der offene Code, der ja eigentlich sehr gut ist, ist zum Teil auch intransparent, was es auch nicht sehr vertrauenswürdig macht. Und zusätzlich wird auch eine Telefonnummer zum Anmelden benötigt. Genau, und wir haben da als Lösung eben Matrix gefunden, das ist eben dezentral, also ist eher wie E-Mails, dass man sich seinen Server aussuchen kann der wird dann nicht von einer zentralen Entität betrieben, sondern von ganz vielen Leuten, von der Community. Und es ist eben auch Open Source, so wie Signal, aber auch ähm, sehr transparent alles gemacht und äh, sehr offen. Genau, aber da mh, haben, haben wir auch einige Probleme gesehen, zum Beispiel, dass Matrix oft mit der App Element benutzt wird. Äh, und da ist eben die Auswahl von Servern Mitunter sehr schwierig und kann am Anfang sehr verwirrend sein, was viele Nutzer zuerst sehr abschreckt und auch komisch wirken kann. Und dann ist die Benutzeroberfläche, also das, was man dann sieht, auch mitunter sehr komplex und nicht wirklich hilfreich. Und da haben wir uns eben eine Lösung überlegt. Genau, unsere Lösung ist folgendes, wir entwickeln eine App, damit das natürlich für jeden einfach möglich ist. Diese App wird sowohl natürlich direkt auf dem Handy verfügbar sein, als auch, dass man diese App im Web verwenden kann, also zum Beispiel an einem Computer. Ähm, das Ganze soll einen möglichst niedrigschwelligen Einstieg ermöglichen, das heißt, wir haben versucht erstmal, oder wir werden versuchen, die Oberfläche möglichst ähnlich zu Messengern wie WhatsApp oder Signal zu halten, damit eben die bekannten Funktionen, die ein, ein Nutzer, eine Nutzerin schon in WhatsApp oder in Signal kennt, direkt finden kann und auch nutzen kann. Wir versuchen natürlich auch den Einstieg für die NutzerInnen so einfach wie möglich zu machen, indem wir zum Beispiel eine Liste bereitstellen, wo man die bekanntesten Server von Matrix auswählen kann, damit man sich damit nicht zu gut auseinandersetzen muss und... Ähm, viel zu lange rumsuchen muss nach einem Server und wir versuchen auch das UI, also die Benutzeroberfläche, so simpel wie möglich zu machen, damit man sich gut zurechtfindet. Jetzt kommen wir zu den Daten und Technologien und zwar haben wir als Programmiersprache Dart und Flutter äh, verwendet, äh, die ähnlich zu Java aufgebaut sind. Dann haben wir auch ein Matrix-Protokoll verwendet, und bei unserem Projekt werden die persönlichen Daten minimiert. Das bedeutet, dass äh, Leute, die den Server hosten, dann nicht sehr viel über dich selber aussagen können. Zum Beispiel benutzen wir in unserem Projekt dann nur äh, den Username und das Passwort. Dann kommen wir natürlich auch zu einer kleinen Live-Demo, damit ihr alle sehen könnt, wie das Ganze denn aussieht, wenn man es am Ende benutzt. Als erstes benötigen wir natürlich einmal ein Login. Der sieht natürlich jetzt anders aus, als man das vielleicht von WhatsApp oder Signal gewöhnt ist, da wir natürlich die Verbindung mit dem Matrix-Protokoll aufbauen müssen. Das heißt, wir benötigen hier einen Benutzernamen und ein Passwort, das vorher ausgewählt wurde. Und jetzt kommen wir zu dem schwereren Feld, die Serveradresse. Und hier ist eben, wo viele anderen Matrix-Apps, Einfach ein Problem haben, dass man nicht genau weiß, welchen Server nimmt man und da ermöglichen, erleichtern wir das Ganze. Wir haben nämlich einen kleinen Serverauswahlknopf, da kann man ganz einfach drauf drücken. Dann findet man hier eben verfügbare Server. Hier ist dann zum Beispiel der offizielle Matrix.org-Server, den kann man auswählen und kann sich dann verbinden. Sobald wir das Ganze verbunden haben, ist es ganz einfach möglich, in diesem GUI sich zurechtzufinden. Das heißt, unten können wir einmal einen neuen Chat mit einer Person aufbauen wir haben unsere Nutzerseite, unsere Einstellungen, können uns ausloggen. Und wenn wir nun hier schauen, sehen wir ein kleines Symbol, was uns symbolisiert, dass eine neue Nachricht in diesem Chat vorhanden ist. Dort drücken wir ganz einfach drauf. Nun sehen wir unsere aktuellen Nachrichten. Wir können hier unten eine neue Nachricht schreiben und diese auch absenden. Ähm, unsere Vision für die Zukunft wären dann noch, dass wir in unsere App eine Verschlüsselung einbauen, damit die ähm, Nachrichten ähm, gesichert, übermittelt werden können und keiner zwischendurch mitlesen kann. Ähm, wir möchten gerne noch in die Serverliste mit einbauen, dass bei den verschiedenen Servern angezeigt wird, welche Daten sie über den Nutzer sammeln. Ähm, und wir möchten eine einfache Verbindung über, über sogenannte Bridges machen, damit man seinen, äh, die App mit seinem WhatsApp verknüpfen kann und dann auch mit seinen WhatsApp-Kontakten über unsere App schreiben kann. Unser Source-Code ist auch auf GitHub verfügbar. Dort äh, ist nochmal der komplette Code verfügbar und äh, es gibt, sind noch ein paar Informationen dort aufgelistet. Dann möchten wir uns noch einmal bedanken, einmal natürlich bei unseren Mentorinnen. Das sind Julia, Jana und Nils und bei euch fürs Zuhören. Und wir danken euch ganz herzlich für dieses tolle Projekt und diese super Präsentation. Und während sich jetzt die andere Gruppe fertig macht, äh, habe ich äh, noch die Gelegenheit, ein wenig darüber zu erzählen, wie wir den Fun am Wochenende aufrechterhalten <lacht> konnten. Denn wir haben uns ja nicht äh, live gesehen, sondern nur online. Und da ist es natürlich noch wichtiger, auch ein paar entspannte, nette Runden zusammen zu haben. Ähm, wie Laura eben schon mal gesagt hat, waren unsere, unsere Fun-Expertinnen sozusagen an dem Wochenende, Vanessa und äh, die andere Laura. Äh, und in unserem eigens Eingriff Fun Room wurde unter anderem Gartic Phone gespielt. Äh, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist eine Art stille Post, die, wo natürlich am Ende was ganz anderes bei raum kommt, als am Anfang äh, geschrieben wurde. Es ist immer sehr lustig ähm, und aber auch andere kostenlose Online-Multiplayer. Ähm, außerdem haben die beiden mit den Jugendlichen auch noch die äh, Hardware-Gegenstände, das Hardware-Equipment. auch hier einmal neben mir. Oh, wie praktisch. Äh Hast du das Zeit. vorbereitet? Ich wusste nichts davon. Überraschung. Überraschung. <lacht> genau. Also hier ist vorne, glaube ich, so ein Mikrocontroller und, äh, so ein Sensor. Ich kann nicht genau sagen und es fällt hier leider auch schon auseinander. Ich habe es, glaube ich, nicht ganz so behutsam behandelt. Jedenfalls, äh, so in der Art könnte es aussehen. Ähm, das ist aber nur eine der Möglichkeiten. Also wir hatten dieses Angebot, ähm, haben aber auch gesagt, jeder, der sich da irgendwie spontan mal ausprobieren möchte, darf das gerne machen. Genau, deswegen da auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal Danke an Chris, der uns geholfen hat, diese ganzen Hardware-Gegenstände zusammenzubringen, zusammenzustellen und an das, an das fleißige Alpaka, was das ganze per Post äh, heil hingebracht hat. Ähm, ja, wir hatten also tolle Community-Action und aus der Regie kam auch schon das Signal, äh, perfekt geteilt, wie immer, ähm, dass wir weitermachen können. Und zwar mit der Gruppe Find New Friends, bestehend aus Linus, Ludwig, Jonathan, Xaver und unterstützt wurden die wurde die Gruppe von den Menti Christian und Matze. Viel Spaß damit. Ja, äh, wir sind die Gruppe Find New Friends. Ähm, Bestehend aus Linus, Jonathan, Ludwig und mir, Xaver, ich stelle das heute jetzt äh, alleine vor, ähm, und unseren Mentoren natürlich Christian und Matze. Wir haben uns gedacht, äh, oder beziehungsweise wir haben festgestellt, dass es vor allem während Corona äh, schon schwierig ist, einfach neue Kontakte zu knüpfen und Leute zu finden, die vielleicht auch dieselben Interessen oder Hobbys haben wie man selber. Und deshalb haben wir Find new friends entworfen. Genau, das Endprodukt äh, soll eine Webseite sein, mit der man eben Leute in seiner Umgebung finden kann, die Interesse an denselben Hobbys haben oder auch an, also dieselben Interessen halt eben haben. Und das braucht natürlich eine Registrierung für den Benutzer, also ein Passwort und einen Benutzernamen. Und natürlich einen Bereich, wo man die Hobbys verwalten kann, für sich selber, also zu sich selber Hobbys hinzufügen kann. Und genau. Und natürlich muss natürlich auch die äh, müssen natürlich die anderen Personen in der Nähe auch angezeigt werden, mit den gleichen Interessen, dass man äh, ja sonst das Ganze ja, würde das Ganze ja keinen Sinn machen. Genau, was haben wir verwendet dafür? Als Datenbank haben wir SQLite benutzt und als Programmiersprachen Python mit dem Django-Framework HTML und äh, CSS. Hier sieht man jetzt mal so einen Screenshot. Natürlich haben wir noch nicht alles umgesetzt, war ja klar. Äh, genau, hier sieht man einen Screenshot. Ähm, darauf kann man jetzt hier die Alpakas, also die Nutzerinnen, sehen, die hier schon angelegt wurden. In dem Fall sind es nur drei, und zwar Jugendhackt, Hacker und Alpaka. Und da drüben kann man die Hobbys sehen. Jetzt kann man hier... Ähm, feststellen, ah, der Jugendhackt, der spielt Fußball und Mate trinken, das tun jugendhack hacker und Alpaka gerne. Hier oben kann man, da kann man sich dann einloggen bei dem Login-Button. Und äh, was wir noch integrieren wollen, aber noch nicht geschafft haben, ist äh, eine Map. Dazu würden wir dann OpenStreetMap benutzen, wo man eben dann seine Umgebung sehen kann und äh, Menschen, die das auch, also die eben dieselben Hobbys praktizieren. Genau, was brauchen wir für die Zukunft noch? Was fehlt uns noch? Zum einen, wie ich schon gerade gesagt habe, müssen wir die Map hinzufügen. Dann muss man natürlich äh, einen Umkreis angeben können und seinen eigenen Standort, sodass man äh, Leute in seiner Umgebung finden kann. Und dann muss man natürlich mit diesen Leuten dann auch noch irgendwie in Kontakt treten können, sonst äh, bringt das Ganze ja nichts. Genau, äh, das war es eigentlich schon. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich wollen wir uns nochmal super, also mega bei der ganzen Organisation und den Mentoren, mit Mentorinnen bedanken. Es war wirklich super das Wochenende. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank an Linus, Ludwig, Jonathan und Xaver natürlich auch fürs Präsentieren. Ähm, auch ein sehr schönes Projekt, was äh, wahrscheinlich jetzt, wo wir wieder äh, ein paar Freiheiten zurück haben, ähm, sehr beliebt sein könnte. Mehr Hobbys. <lacht> ich würde die Zeit ganz gerne nutzen, um euch noch mal einen kleinen Einblick zu gewähren. Ähm, was wir dann vielleicht am Freitagabend zusammen unternommen haben. Denn ähm, bei JugendHack geht es nicht nur darum, dass Prototypen entworfen werden und äh, an Projekten getüftelt wird, sondern wir wollen natürlich auch ein bisschen in Diskussion treten. Und das können unsere Teilnehmenden verdammt gut. Wir haben das Format Hackerinnenethik entwickelt. Das ist angelehnt an diese TV-Show äh, 1, 2 oder 3, wo es, dabei, äh, wo es darum geht, dass die Teilnehmenden eine... Situation ähm, gestellt bekommen und dann entscheiden müssen, wie sie in dieser Situation oder in diesem Szenario reagieren würden. Wie würden sie entscheiden? Wie würden sie handeln? Ähm, es ist immer super spannend zu sehen. Und so war es auch in diesem Jahr, um euch einen Einblick zu geben, ähm, welche Fragen denn da aufkommen und wie wir es irgendwie schaffen, in Diskussionen zu treten und auch ähm, naja, auch ein wenig darüber zu sprechen, dass äh, unsere Teilnehmenden natürlich auch einer gewissen Verantwortung mit ihren Fähigkeiten nachkommen sollen im Rahmen unserer Gesellschaft und in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben möchte ich euch einmal hier die Frage vorlesen, ähm, die die Diskussion um, rund um offene Daten und äh, die Verantwortung eröffnet hat. Und zwar lautete die Ausgangssituation, für JugendHack bekomme ich von meiner Cousine, die bei einem Hamburger Energieversorger arbeitet, exklusiven Zugang zu Stromnetzdaten in einem maschinenlesbaren Format für die Dauer des Events. Und die entsprechenden äh, Antwortmöglichkeiten oder Reaktionen findet ihr im Chat. Vielleicht könnt ihr ja einfach mal kurz durchgeben äh, mit der Zahl 1, 2 oder 3. In unserem Format würde es heißen 0, 1 oder 2, äh, 0, 1 oder 2, ja, richtig. Ähm, und mal schauen, wie ihr da drauf reagiert hättet. Also wie wärt ihr in diesem Szenario vorgegangen? Ich verrate euch auch gleich gerne, ähm, wie unsere Teilnehmenden reagiert hätten. Ich sehe eine 3, eine 2. Mhm. So ist das mit der Ethik, ne? Gibt leider nicht immer ja, so ein richtiges ist, äh, Richtig. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich kann euch auf jeden Fall verraten, dass unsere Jugendlichen äh, in diesem Szenario ähm, überbiegen und brechen, über verschiedene Ecken ähm, dann darüber äh, da gelandet sind, zu, darüber zu sprechen, was denn irgendwie Transparenz auch schaffen würde. Ähm, da ist der Satz gefallen, Transparenz schafft Vertrauen. Ziemlich, st ziemlich starker Satz, ähm, wie wir von der Orga finden, die uns da, äh, was uns da in Erinnerung geblieben ist. Oder auch die Diskussion um, sollte man mit offenen Daten Geld verdienen dürfen? War auch ein sehr spannender Input. Ist das nicht vielleicht sogar ein Widerspruch in sich? Hm denken Sie mal drüber nach die Jugendlichen <lacht> tun das regelmäßig ganz genau und wir bekommen gerade die Ansage dass ich äh, heute zum letzten mal oder die letzte gruppe präsentieren darf und ich freue mich ganz besonders jetzt auf Henrik Leo und Moritz mit ihrem Walpacker unterstützt von den Mentorinnen Yuki und Caro Wir sind die Gruppe Walpacker und bestehen aus Henrik Leo und Moritz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 wenn man das gerade nicht gesehen hat, die Live-Demo, dann sind hier alternativ, ähm, da gehen wir gerade noch, okay, müssen wir die Screenshots machen, äh, die Live-Demo machen. So, gut.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 Genau. Abschließend möchten wir uns noch sehr gerne bedanken bei der Orga, die dieses fantastische Wochenende hier organisiert hat, und bei unseren Mentorinnen Yuki und Caro. Vielen Dank dafür. Auch ein sehr spannendes Projekt. Da soll noch einer behaupten, die Jugend von heute sei nicht Politik interessiert. Das ist Quark. Ähm, uh, das war auch schon unsere letzte Gruppe. Äh, mir fällt ein großer großer Stein vom Herzen, dass das alles ohne große technische Schwierigkeiten hier geklappt hat. Wahnsinn, oder? Wahnsinn! Ich hätte, wir, wir können so ehrlich sein, es gab ein paar ähm, kleine Zwischenfälle bei der Generalprobe, aber ich glaube, wir haben gerade mal wieder unter Beweis gestellt, dass wenn die Generalprobe vielleicht etwas holprig läuft, ähm, die Abschlusspräsentation umso besser abläuft. Auf äh, jeden Fall. Vielen lieben Dank, auch an das Technikteam, die das möglich gemacht haben, aber auch an euch Teilnehmende, dass das so reibungslos funktioniert hat. Da wurde anscheinend auf jeden Fall noch fleißig geübt und es hat ja. sich gelohnt. Ja, ich glaube, wir sind am Ende unserer Präsentation angelangt. Und für ähm, mich oder uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, das war Jugendhackt äh, Remote aus Köln 2021. Wir hoffen, wir sehen viele von euch nächstes Jahr wieder. Ähm, wenn ihr es aber gar nicht mehr abwarten könnt und es euch schon so in den Fingern juckt, wollen wir natürlich auch auf Hamburg, unsere Kolleginnen aus Hamburg hinweisen. Denn Jugendhackt in, in Hamburg findet vom 9. bis zum 11. Juli statt. Das ist schon ein Monat. Genau, die Anmeldung ist auch nur noch zwei Tage online. Solltet ihr also Lust haben, freuen sich unsere Kolleginnen aus Hamburg, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ähm, genau, das wäre es von unserer Seite. Wir wollen uns nochmal ganz herzlich bedanken an alle Beteiligten, an die Teilnehmenden, an euch ZuschauerInnen, dass ihr so fleißig auch kommentiert habt. Äh, vielen herzlichen Dank. Ähm, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ah, oh, den Satz. Und den Caro. Ja, ich muss jetzt gucken, dass ich meinen Schlusssatz nicht versemmel. Äh, wir stellen uns wieder vor, wir sitzen noch in unserem Raumschiff. Äh, und deswegen würde ich jetzt sagen, Houston, wir landen jetzt. Ähm, bitte alles aussteigen. Feierabend. <lacht> <lacht>